Hallo, in diesem Video lernst du, wie du zwischen verschiedenen Fenstern schnell hin und her springen kannst. Was bringt dir das genau? Ich zeige es dir schnell am Beispiel Word. Ich habe hier ein Dokument offen, ich habe ein zweites Dokument offen. Das ist die, das zweite Dokument. Das erste, wäre gewesen wo ist es ist es schon... Ah, du siehst, recht umständlich, insbesondere auf dem kleinen Bildschirm. Klar, ich kann hier über Fenster navigieren. Da komme ich zu meinem Dokument 1, das ich jetzt als Lebenslauf bezeichne. 2 Zeugnis, drei, Bewerbung. Wenn ich schnell hin und her wechseln will, kann ich das mit Command und dieser komischen größer, größer oder kleiner Taste tun. Das sieht dann so aus. Mit Command, Shift und dann dieselbe Taste wieder drücken, gehe ich den gleichen Weg wieder zurück. Also Command, größer, größer kleiner als vorwärts, mit Shift, rückwärts. Was ist das genau für einen Tastenbefehl? So sieht er aus. Die Command-Taste, die kennst du hoffentlich inzwischen schon, und die Taste, die die beiden Zeichen übereinander liegen hat. Nun, früher war das so. Inzwischen äh, mit der neuen, mit der Änderung an unseren Computern kann es sein, dass es bei deinem Computer nicht funktioniert. Du kannst es aber einstellen. Es geht ganz schnell, nämlich unter Systemeinstellungen, Tastatur. Kurzbefehle und dann hier zurücksetzen klicken vorhin war die Einstellung so dass es nicht funktioniert hat ich wollte den Screencast machen es klappt nicht und ich habe im Internet dann eine Lösung gefunden die zwar nicht stimmte aber habe halt die ausprobiert mit zurücksetzen sollte nachher klappen sag's mir wenn es geht Sag's mir, wenn es nicht geht, danke für deine Rückmeldung und viel Spaß beim schnell hin und her tabben zwischen Dokumenten. Das macht dir wohl kein Lehrer nach, weil die kennen das auch nicht.